Twitter nutze ich erstmal, um mich über andere äh, äh, Personen und Träger zu informieren. Äh, allerdings, äh, sobald ich selbst irgendein wichtiges Ereignis habe, äh, dann nutze ich es entsprechend auch, um darüber zu informieren und entsprechend das weiterzugeben. Zum Zweiten nutze ich es, um bestimmte Informationen zu retweeten, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass der Kreis, der meine Follower betrifft, über bestimmte Dinge informiert ist.